Das ist natürlich, Bro. Das ist oder? Bruder, diese Haare sind naturell, Alter. Was <lacht> Ich auch von Testo. Wenn der Mundschutz reinkommt, hab ich gehört. Tut sehr ernst hier. Alles, was du willst, Schatzi. Leute, ich kämpfe am 25.03. bei NFC in Dortmund. Das ist der Titelkampf. Für mich geht es bei diesem Kampf um alles. Es ist für mich persönlich der wichtigste Kampf in meiner gesamten Karriere. Und ich werde wieder Champion. So viel will ich sagen. Ich kämpfe am 18. Februar, ich gebe mein Profidebüt. Ich würde euch allen empfehlen, da hinzukommen. Ich werde auf jeden Fall eine miese Schlacht liefern. Hallo zusammen. Heute, wie, wie versprochen, im Spirit. Wir sind hier in der Tiefgarage schon. Die, die Fahrt haben wir euch erspart. Wir fangen gleich an. Wir haben heute sehr viel auf dem Programm eigentlich. Um 11 Uhr ist Grappling. Ich bin mir nicht sicher, ob BJJ oder Nogi. Werden wir aber gleich sehen. Wir werden ein Interview mit Fighting führen. Wir werden euch zeigen, was wir zeigen dürfen. Was nicht, steht ihr halt nur bei Fighting, exklusiv. Und danach gibt es noch ein Pratzentraining hier im Spirit. Selber war ich noch nie donnerstags hier. Ich komme immer nur Samstags zum Sparring. Ich würde sagen, das ist Gym Nummer 2 und eins der besten wahrscheinlich, die ich besuchen werde. Also, auf geht's. Ich aber ich habe gar nicht so hart gemacht. Das kann nur wahrscheinlich so hart, weil wir beide schwer sind. Ich glaube auch, das war einfach letzte Runde, man hat die Karte ja nicht Ja, und dann gibst du dich halt immer so, bumm, so rein, dann noch mit dem ja. ganzen Gewicht, weißt du? Ja, halt, ja, okay. Das war also auch so zwei. <lacht> <lacht> <lacht> ich brauche so, die waren richtig lecker, Ey, bis gleich. Oh, Was wow. oh. ist das? to ist das? Was ich Der ist schon hier, der ist schon hier vorbei. Wenn der Mund reinkommt, habe ich gehört, wird ernst hier. Ja. Wann sehen wir dich wieder kämpfen? Äh, ich hoffe bald. Kannst du sagen, wo? Äh, wo weiß ich noch nicht, aber bald auf jeden Fall. Ähm, auf jeden Fall im ersten Herzen, also im März, April. Und äh, alle weiteren Infos findet ihr auf Instagram. die erste Runde gegen Robert. Gegen Wladimir? Äh, ja. Es lief gut, ja. Äh, man merkt den Gerichtsunterschied, aber er ist sehr stark, er hat gute Technik und es war eine gute Runde. Ja, Wann können wir dich wieder kämpfen sehen? 18. Februar, ich muss jetzt weiterarbeiten. Perfekt. Grappling ist vorbei, Glück gehabt, hatten Nogi, starke Jungs haben 5 Runden, 5 mal 5 gegrappelt. Auf jeden Fall achtet mal auf Ali Nazir, der wird wahrscheinlich demnächst kämpfen. Und Feder Dukic, der kämpft bei NFC 12 in Bonn. Wichtig, dass man in Pause tief mit der Nase einatmet und dem Mund wieder raus. Da viel mehr Luft danach. Also, Max, wie wichtig ist das Pratzentraining für ein Wettkampf? Was für ein Training? Pratzentraining? Pratzentraining. Pratzentraining ist sehr wichtig, weil man den Gegner, äh, den Partner pushen kann mit Kombinationen, den Moment trainieren kann, wann man eine Kombination reinbringen kann. Der Partner kann das Ganze auch sehr gut imitieren und natürlich die Cardio, die auch entscheidend ist. Deswegen ist Pratzentraining sehr, sehr wichtig für den Athleten. Sehr, sehr wichtig, um die Sachen, die Bewegung zu schleifen. Leute, ich kämpfe am 25.03. bei NFC in Dortmund der Titelkampf. Für mich geht es bei diesem Kampf um alles. Es ist für mich persönlich der wichtigste Kampf meiner gesamten Karriere und ich werde wieder Champion. So viel will ich sagen, so viel werdet ihr sehen. I'm a get that. I'm going to <laughs> Gracias. <tose> Training ist vorbei. War hart, eineinhalb Stunden mit Oali. Kranker Typ, seht volle Matte, alle geben Vollgas. Jetzt kommt noch kurz Backstage mit. Hast du schon mal so einen interviewt? So nass? Aber cool ist das da? Ja, das hab ich von einem coolen Typen. Sieht man, sieht man sofort. Ja. Hallo und herzlich willkommen, ich sitze hier mit einem der Protagonisten von NFC 13. Das Ganze wird stattfinden am 25.03. in Dortmund in der Westfalenhalle. Noch gibt's Tickets unter fighting.de/slash tickets, also wenn ihr noch keins habt, dann besorgt es euch gerne. Ja, ich denke mit meinem Distanzgefühl, mit meinen langen Armen, ich meine, er ist auch lange, aber von dem, was ich gesehen habe, ist es eher so, so ein bauern -Kickboxen. Deswegen. Und ich meine, Florian ist ein starker Gegner, alle seine äh, Kämpfe wurden vorzeitig gefinished. entweder hat er gefinished oder er wurde gefinished. Ich kann euch leider nicht das ganze Interview zeigen. Wenn ihr das ganze sehen wollt, dann geht auf fighting.de auf YouTube. Link wird in der Bio sein, sobald das Video online ist und schaut euch das Interview an. So einfach. Und lasst uns einen Daumen hoch da, sonst gibt es Ärger. <lacht>